Nachdem es sich so viele von euch gewünscht haben, ist es nun endlich da. Mein Community SMP. Es wurde sich ja schon länger von einigen gewünscht, dass ich endlich ein Community SMP mache. Allerdings wollte ich kein normales SMP auf einer normalen Welt machen, sondern irgendwie etwas Besonderes. Und deswegen wird das SMP auch auf einer Amplified-Welt stattfinden, und zwar genau auf dieser Welt hier. Ich finde, so eine Amplified-Welt ist einfach noch mal etwas ganz anderes. Ich muss sagen, ich habe hab so noch nie gemacht. Also, ich habe nur einmal ganz kurz eine Survival-Welt auf so einer Amplified-Welt gestartet, habe dort aber nicht so viel gespielt. Und ich finde, so eine Amplified-Welt ist nochmal sowas, wo man auch wirklich cool etwas bauen kann. Allerdings ist die Weltart hier nicht das einzigste Besondere an diesem SMP, sondern es gibt auch noch eine Border ab 1000 Blöcken. Da sieht man die Border. Das ist total weird bei dem Shader. Wenn ich was in der Hand halte, sieht man so die Border und wenn nicht, dann nicht. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir nochmal alle ein bisschen näher beieinander bauen. Und um ehrlich zu sein, ihr seht ja schon, wie es bei mir hier ein bisschen laggt mit dieser Amplified-Welt. Die verbraucht einfach sehr viel CPU-Auslastung und RAM und die würde auf dem Server wahrscheinlich auch nicht laufen, wenn die viel größer wäre. Das Projekt startet dann am 10. Juli um ca. 20 Uhr in einem Stream. Da werde ich dann die IP öffentlich machen, dass ihr auch auf den Server joinen könnt. Dort werden wir dann auch direkt das erste Mal live auf diesem Server spielen. Ich freue mich schon wirklich darauf. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich habe noch nie so ein Projekt gemacht. Ich habe immer so kleinere game mode projekte gemacht und noch nicht, noch nicht so etwas. Aber ja, ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Ich mag diese Welt auch sehr, besonders mit dem Shader, sieht die echt geil aus. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Merkt euch am besten den 10. Juli, dass doch direkt viele am Start da sind. Ich würde mich sehr freuen. Joint am besten auch in meinem Discord-Server, wenn ihr da wirklich keine Updates mehr zu Streams oder zu sonstigen Projekten mehr verpassen wollt. Dort kündige ich meine Streams immer an. Meine Videos werden dort von einem Bot auch immer reingeschickt, dass ihr da auch nie wieder etwas von mir verpasst. Und folgt mir auch auf Instagram. Dort poste ich in letzter Zeit sehr viel. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, dann bis dann.